Mathewissen, Prüfungswissen kompakt. Willkommen zum neuen Format der Firma Lehren beraten vermitteln Trat. Ich bin Paul, Ihr persönlicher Wissensmanager. Das heutige Thema lautet, Grundlagen der Stochastik. Ein Glücksrad besteht abwechselnd aus blauen, grünen und gelben Flächen. Der Anteil der blauen Flächen beträgt ein Sechstel. Der Anteil der grünen Flächen beträgt drei Sechstel. Der Anteil der gelben Flächen beträgt zwei Sechstel. Das Glücksrad wird zweimal gedreht. Mit welcher Wahrscheinlichkeit tritt folgendes Ereignis ein? Das Glücksrad stoppt am Ende bei der Durchgänge auf der blauen Fläche. Ein Sechstel mal ein Sechstel ergibt eine Wahrscheinlichkeit für dieses Ereignis von 1 zu 36. Das war ein kurzer Einblick in das Thema, Grundlagen der Stochastik. Mehr zu diesem und zu anderen Themen finden Sie im Bildungskanal der Firma Lehren beraten vermitteln trat.